Ich wünsche das Wort Hedy Fries, bitte. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der erste Bürgermeister hat sich ja in seiner Regierungserklärung im letzten Jahr dazu bekannt, Hamburg zur Kinder- und Familienfreundlichsten Stadt Deutschlands entwickeln zu wollen, und auch die SPD hat in ihrer bisherigen Regierungszeit sich immer wieder zu diesem Ziel bekannt. Und wir als CDU-Fraktion wollen mit dem vorliegenden Antrag zur Einrichtung eines Kinderbeauftragten der SPD an dieser Stelle zum wiederholten Male unter die Arme greifen. Was macht eigentlich eine Stadt besonders kinder- und familienfreundlich? Herr Quasten, motzen Sie doch nicht schon gleich am Anfang rum. Hören Sie doch erst mal zu. Was macht eine Stadt denn eigentlich kinder- und familienfreundlich? Ohne Zweifel, da sind wir uns, glaube ich, einig, ist das ein gut ausgebautes Netz, an Kinderbetreuung und auch ein gutes Netz an Schulen und Ganztagsschulen. Das ist nicht strittig, aber dies ist mit Sicherheit auch nicht alles. Zu einer kinderfreundlichen Stadt gehört auch eine qualitativ hochwertige Kita-Betreuung, die auch regelmäßig überprüft wird, ob sie denn wirklich gut ist. Das ist das Stichwort Kita-Inspektion. Da ist bisher nicht viel passiert. Und es gehört auch eine gut ausgebaute soziale Infrastruktur in den Quartieren unserer Stadt dazu, für Kinder, Familien und Jugendliche. Leider auch ein Bereich, in dem die SPD derzeit sparen will. Aber die Frage ist ja, warum ist es eigentlich wichtig, eine kinderfreundliche Stadt zu sein? Und da will ich einen Punkt nennen. Das ist natürlich in erster Linie auch mit die demografische Entwicklung. Mal abgesehen von der Lebensqualität. Aber wir wissen alle, dass ab 2020 in einigen Bundesländern schon jetzt die Bevölkerungszahlen sinken werden, in einigen Ländern dramatisch. Hamburg wird diese Entwicklung vermutlich erst ab 2020 erfassen, aber eben dann auch. Und deswegen ist es umso wichtiger als Standort in Deutschland, eine lebenswerte Stadt zu sein und eine attraktive Stadt für Kinder und Familien. Und das Zweite ist, wir stellen fest, dass es zunehmend eine kritische Haltung in Teilen der Bevölkerung gibt, zu den Nebenerscheinungen des Kinderdaseins. Ich will nur als Beispiel nennen die Diskussion, die wir haben um den Lärm in der Umgebung von Kitas, die wir seit vielen Jahren führen, wo wir uns eigentlich manchmal an den Kopf fassen, wie das in einer kinderfreundlichen Gesellschaft eigentlich sein kann. Und allein das sind schon wichtige Gründe, die Städte auch aus Sicht der Kinder zu betrachten. Denn die Lebenssituation und die Belange der Kinder sind vielfältig betroffen. Einmal wenn es darum geht, eine kindgerechte Stadtentwicklung zu betreiben. Das betrifft die Ausgestaltung der Verkehrswege zur Kita und zur Schule. Das betrifft aber auch eine kindgerechte Lebenswelt. Wir brauchen adäquates Angebot an Bewegungsmöglichkeiten, Erfahrungsräume, zum Beispiel durch Sport- und Freizeitflächen. Wir als CDU-Fraktion wollen, dass bei allen Planungen und Projekten die Bedürfnisse und die Belange der Kinder systematisch und verlässlich mitberücksichtigt werden. Und bislang fehlt es erkennbar an einer solchen institutionellen Interessenvertretung für Kinder, wie wir sie eigentlich ansonsten in weiten Teilen der Gesellschaft kennen. Ich würde es nur mal kurz aufzählen. Wir haben in Hamburg einen Datenschutzbeauftragten, eine Gleichstellungsbeauftragte, Seniorenvertretung und Ausländerbeauftragte, aber eben keinen Kinderbeauftragten. Und es gibt auch keine Planung des Senats dazu. Was machen denn diese Beiräte? Ich will das mal am Beispiel der Seniorenbeiräte benennen. Sie vertreten die Belange der älteren Generation in der Öffentlichkeit, aber auch vor allen Dingen gegenüber der Verwaltung. Sie sind sowohl bezirklich, aber auch übergreifend und bei grundsätzlichen Angelegenheiten zu hören, sofern eben die Belange der älteren Generation berührt sind. Wie sieht es bei den Kindern aus? Dort haben wir eigentlich nur eine formelle Einbindung laut Bezirksverwaltungsgesetz, Paragraph 33, dass bei Planung und Vorhaben die Interessen von Kindern und Jugendlichen, wenn sie berührt sind, die Kinder und Jugendlichen angemessen zu beteiligen sind. Die Ausgestaltung obliegt den jeweiligen Bezirksämtern und wir alle wissen, dass das in der Praxis noch nicht so richtig weit vorangeschritten ist. Die Wirkung ist eher überschaubar und auch nur kommunal wirksam. Und das reicht aus unserer Sicht nicht aus. Zumal wir eins berücksichtigen müssen, selbstverständlich sind Kinder bis zu einem gewissen Alter selbst gar nicht imstande, ihre Interessen adäquat zu vertreten. Dafür brauchen sie einen Interessenvertreter. Und das ist auch der Grund, warum Kindervertreter in Deutschland eine Institution fordern, die die Belange von Kindern wahren und die ein Beteiligungsrecht an Gesetzgebungsverfahren einfordern und auch ein entsprechendes Antragsrecht und wir sind damit jetzt ja nicht ganz neu in Hamburg mit dieser Forderung oder mit dieser Idee. Das gibt es eigentlich schon bundesweit in ganz vielen Kommunen und Städten. Wir sind da ehrlich gesagt ein bisschen hinten dran. Ich will nur mal wenige Beispiele nennen, weil die Konstrukte von Kinderbeauftragten auch höchst unterschiedlich sind. In München gibt es ein städtisches Büro der Kinderbeauftragten. In der Stadtverwaltung im Sozialreferat und zugleich 25 ehrenamtliche Kinderbeauftragte in den Münchner Stadtbezirken, das heißt auf dezentraler bezirklicher Ebene. In Frankfurt gibt es nur 35 ehrenamtliche Kinderbeauftragte in den Ortsbeiräten. Die beziehen die Kinder mit ein, zum Beispiel bei Ortsbegehungen auf öffentlichen und privaten Spielplätzen, also was wovon die Kinder direkt berührt sind. Sie machen Ortstermine zur Schulwegsicherung und Sprechstunden in Kindereinrichtungen. Und sie machen Aktionen zum Thema Kinder und Verkehr. Das sind eigentlich nur wenige Beispiele, wie man Kinderinteressen im Stadtteil direkt und unmittelbar vertreten kann. Und interessant finde ich auch ein Beispiel aus Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt hat einen Landesbeauftragten für Kinder der bei Gesetzesvorhaben und Maßnahmen der Landespolitik formell involviert ist und dort einen Blick auf die Belange der Kinder hat. Und was sehr interessant ist, noch ein letztes Beispiel, dann schließe ich das auch, ist die Bürgerschaft in Greifswald. Dort gibt es einen Kinderbeauftragten, der arbeitet als beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss mit und er kann an allen Sitzungen der Bürgerschaft und ihrer Ausschüsse mit Rederecht teilnehmen, hat dort jederzeit Rederecht und kann dort die Belange der Kinder vertreten. Das sind nur einige Beispiele von unzähligen in Deutschland. Uns geht es mit dem Antrag zunächst. Wie bitte? Ja, selbstverständlich, das ist die Beteiligung von Kinderinteressen. Und da nehmen wir auch Ihre Unterstützung auch gerne mit, Frau Sudmann. Warum machen wir den Antrag? Wir haben es uns ja nicht so einfach gemacht, jetzt einfach die Einsetzung eines Kinderbeauftragten zu fordern mit einem großen Apparat, das wäre auch eine Steifvorlage, sondern wir wollen erst mal sehen, welche Erfahrungen gibt es anderswo mit Kinderbeauftragten, welche Aufgaben könnten sinnvollerweise durch solche Kinderbeauftragten wahrgenommen werden, wie könnte so eine Stelle oder auch mehrere Stellen in Hamburg eingerichtet werden. Und welche Kosten wären in Abhängigkeit dann auch von den Modellen, die man da präferiert, welche Kosten wären damit verbunden? Und mein Wunsch wäre und der Wunsch der CDU-Fraktion, wenn wir von der Entwicklung zur kinderfreundlichsten Stadt reden, dass zumindest die Bereitschaft in der SPD-Fraktion erkennbar wäre, sich mit dieser Intention auch auseinanderzusetzen und das nicht von vornherein abzublocken und sich dem zu verschließen. Vielleicht ganz kurz zu dem Antrag der GAL-Fraktion, der ja alternativ eine Kinderkommission vorsieht. Ich glaube, die Zielrichtung ist dieselbe. Aber ich glaube auch, eine Kommission ist da nicht wirklich weiterführend. Wir brauchen kein Kommissionswesen, was Entscheidungswege verlängert. Das ist vielleicht eher ein Instrument für die Bundesebene, wenn es um Grundsätzliches geht, wenn es um Gesetzesvorhaben geht. Deswegen sehen wir das kritisch. Und jetzt noch mal zum Schluss gerichtet an die Kollegen der SPD. Entgegen der weit verbreiteten Krusa, nämlich dem Ziel der kinder- und familienfreundlichsten Stadt in Deutschland, ist in der politischen Wirklichkeit bisher kein ernsthafter Wille erkennbar, Hamburg tatsächlich attraktiver und lebenswerter für Kinder und Familien zu machen. Ich will das noch einmal kurz nennen. Sie kürzen im Bereich der Kinder- und Familienarbeit, der offenen Kinder- und Familienarbeit. Sie wollen keine Kita-Inspektion und Sie sind, wenn ich das richtig vernommen habe, nicht mal dazu bereit, hier die Möglichkeiten der Einsetzung eines Kinderbeauftragten konstruktiv zu prüfen. Und ich bin mir sicher, wenn Sie diesen Weg fortsetzen, wird bald niemand mehr in dieser Stadt, ausgenommen vielleicht Ihre eigenen Genossen, ernsthaft glauben, dass dem Senat Kinder und Jugendliche und Familien auch ernsthaft am Herzen liegen. Danke.